Hallo und Willkommen hier zum großen Preis von, ja, Großbritannien in Silverstone nach einem phänomenalen und unerwarteten Sieg in Frankreich, den ersten, nee, das war nicht der erste Sieg. Frankreich? Zweite, nicht in Frankreich, in Spanien. Äh, das war der zweite Sieg, nicht der erste Sieg. Und wem hast du da was zu verdanken? Da würde ich gerne Dankeschön hören. Habe ich nicht Nein, ja. Doch, habe ich, Ja. Ich Ricardo hat sich selbst den Sieg zerstört. Ja. Also, aber du hast Raikön irgendwie zerstört. Wenn auch, glaube ich, nicht gewollt, oder? Doch. Irgendwann hast du ungewollt zerstört. Ich weiß nicht mehr. Äh. Ich habe auf jeden Fall einige mitgenommen. Ja, das ist Lucky's Motto. Entweder ich komme ins Ziel oder ich nehme alle mit. Aber, damit ich öfter ins Ziel komme, habe ich mir einfach gedacht. Ähm, dass ich doch jetzt einfach mal auf mittlere TK stellen kann, einfach mal aus dem Grund, dass die KI mich nicht mehr einfach wegschieben kann, wenn sie will. Ja, weil ich meine. Dann ist auch die Stabilität bei Kollisionen höher und die brauche ich, weil ich habe keinen Bock mehr, noch irgendein Rennen an der Wand zu landen. Kann ich verstehen, weil ich habe gerne die mittlere drin, einfach weil man noch ein bisschen abgesichert ist und klar es ist es realistischer, ohne zu fahren. Aber ganz ehrlich. Dann geht auch durch die hohe Fehlerquote irgendwann der Spaß weg. Das ist mir auch nicht wert. Echt? Das, so. Einf das war einfach. Ich warte mal ein bisschen. Das einzige Wochenende, an dem man die super harten Reifen hat, die blauen, ähm, hätte man theoretisch eine harte, harte Reifenauswahl geschlossen. Hätte man sogar fürs Q1 hier einen super harten Reifen bekommen. Aber. Nee, war es mir nicht wert. Lucky, denke ich auch nicht. Nee. So. Du bist noch drin in der Box? Ja, ich will meine Reifen schon hier. Okay. Ich fahre so viel wie möglich in Q1, einfach um, mein, um, um in ein Spiel reinzukommen um auf die Strecke klar zu kommen aber ich muss eins sagen ich habe dir eben erzählt dass ich den äh, steam beta client installiert habe und bisher läuft das spiel einwandfrei und es wirkt vor allem so als ob es flüssig ist sonst hatte ich immer das gefühl auch wenn 60 fps angezeigt worden ist dass es irgendwie sehr sehr instabil ist und eher so 58 57 ist das merkt man ja wenn man es gewohnt ist mal sehr deutlich. Das, das Spiel fühlt sich jetzt so gut an wie auch 2017. Das ist interessant. Muss ich verstehen. Ich weiß nur, dass es besser ist. Ja. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, Leute, ich fahre die Strecke zum ersten Mal in diesem Spiel. Ich habe gar keinen Vergleich, so wirklich, wie man hier die Strecke fährt, was die Autos in der Lage sind. Deshalb sind, denke ich, auch mal zwei Runden Pflicht, vielleicht sogar drei. Wow, also ES kann man so gut wie gar nicht verbrauchen. Ich kann die Kurve einfach nicht vollfahren. Die muss ich schon im Vorgänger immer lupfen. Oder runterschalten. Juhu, lila Sektor 2. Ist ja nicht so, dass nur Vettel eine Zeit gesetzt hat, glaube ich. So, jetzt sollten sie alle gleich reinfahren und dann habe ich die perfekte freie Bahn. Darauf wollte ich warten. Weil mit mittlerer CK kenne ich die Strecke schon relativ gut, deswegen. Wow! Erste Zeitung direkt vor Nico Hülkenberg platziert auf demselben Reifen. Das so, ist gehen wir gleich in die Lücke du? hinter den Ferrari rein. Ich würde sagen, fahren los in 5, 4, 3, 2, 1, laissez go! Fahrer vor mir beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 28,8. Fahr rein hinter mir, meine ich. Fahr rein hinter mir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,29,2. Also, ich konnte Hülkenbeck trotz meiner schlechten ersten Runde um eine Zehntel schlagen. So ein guter Start. Und, habe ich die Lücke getroffen? Ja, perfekt. Also ah, das, das kann ich mir nicht voll, ist es? Doch das ist mittlere TK, PTF. Instabil ist das denn? Ich hatte die mittlere TK stabiler Erinnerung. Gleich ist das Setup auch nur so instabil. Ja, das kann sein. Ich habe nicht einfach ein fertig Setup und dann ein bisschen zerstückeltes Setup. So, zweite Runde nochmal eine halbe Sekunde schneller. Ähm, schnellste Runde? Das ist jetzt aber ein bisschen... Ja, aber ufe. Vettel und Hamilton sind auf Mediums gefahren. Ihre beste Rundenzeit beträgt eine Minute, 28 Also ich war der schnellste Softfahrer eben. Und jetzt bin ich halt der schnellste generell. Vettel und Hamilton sind halt beide auf, so auf Medium unterwegs. Aber ich bin jetzt 16 schneller in meiner zweiten Runde als Hülkenberg auf Soft, auf denselben Reifen wie er Ich weiß nicht, aber ich glaube ich kann die Strecke Ja Was ich eigentlich komisch finde, weil ich hasse die Strecke Ich hasse sie doch auch, aber fahren kann ich sie Wobei ich sie glaube ich in 2017 ein bisschen mehr lieben gelernt habe weil es sich weil tatsächlich kommen, gut angefühlt Rechte hat zu raus. fahren. Aber ich glaube es lag gleich auch an F1 2017 generell. Dass die Strecken überhaupt erst Spaß gemacht hat. Hier bis jetzt, ich kann noch nicht mal die erste Kurve vollfahren gerade. Ich glaube irgendwie äh, Setup ein bisschen ja, ich, bin, hat. Ich, bin, ich bin in der ersten Runde aufs Gras gekommen, konnte aber natürlich noch gerade stehen. Und in der zweiten Runde hat es gerade so gereicht. Ich habe halt den Australienflügel genommen, den ich wenn man in Australien ein Australien Setup circa habe. Aber der also, passt hier ich, gar nicht. Ich habe nur ein bisschen weniger genommen. Ich glaube einen Heckflügel, glaube ich, runter gemacht. Und ansonsten habe hab ich das Deutschland Setup. Weil ich da gefühlt in allen Rennen benutze. Wobei, wenn man sehr, sehr früh einlenkt, dann schafft man das locker ohne Probleme. Da Bei mir ja ehrlich, eben nicht, ich bin gerade ausgerutscht, deswegen glaube ich, dass ich das Setup verhauen habe. Ich bin halt einfach über das Gras dann drüber gerauscht. Oh, fest. Ja, Bottas. Okay, ich bin aber nur 13 langsamer als Bottas. Okay, die Runde war grottig. Ich habe jetzt schon 15 verloren. Nach anderthalb Sektoren. Okay, wenn man sie so eindenkt, dann klappt es wirklich besser. Wow, jetzt konnte ich sogar die Kurve vollfahren, wenn ich auch sehr, sehr quer stand am Ausgang. Die cops Ne Backhead oder wie die heißt? Ja, Kops. Okay, hier habe ich anderthalb Zehntel gefunden, das heißt in der Runde sind noch etwa Zwei Zehntel drin, aber dann wäre ich halt bei Bottas, aber das kriege ich halt nicht zusammen. Gerade so eine Runde kann ich nicht mehr fahren, dann habe ich drei Runden einfahren gehabt. Sollte fürs Qualifying jetzt schon mal reichen am Anfang, drei Zehntel hinter Bottas zu sein. habe ich glaube ich noch nicht mal bei den schnellsten ersten Okay, mein erster Sektor ist der schnellste oder ich bin so viel schneller als die KI, vier Zehntel schneller Okay, der ist auch auf Mediums wer ist denn noch auf äh, Hülkenberg ich bin sechs Zehntel schneller im zweiten Sektor als Hülkenberg ich weiß nicht was ich da anders mache und 7 Zehntel schneller als du in deinem deiner jetzigen Runde. Und ich bin zwischen Seins und Peres. Ich glaube, ich sollte damit relativ weiter sein. Ich hm. interessiere mich mal. Zwei Zehntel verlierst du im ersten Sektor. Da er war aber in der Runde auch beschissen. 6,5 Zehntel im zweiten Sektor. Und im dritten Sektor bist du eine Zehntel schneller. 3, 1, 28,5. Hast du recht viel Topspeed? Jein. Aber es muss mehr sein als ich, denke ich mal. Oder ich bin halt echt scheiße gefahren in der Runde. Wobei, das kann. Wobei, wo endet Sektor 2? Es endet am Ende der langen Gerade, oder? Ja. Also, man hat eher die Top Speed in Sektor 2. Stimmt, ich hab, Sektor die, zwei. Ich, hab, ich hab die Kurve da. Also, äh, wie heißt die? Stow. Ist ja die in äh, mit Sektor 3 anfängt da, die habe ich scheiße bekommen, soweit ich weiß. Es könnte es vielleicht erklären. Aber vielleicht bist du auch einfach nur deutlich besser als ich in dem Sektor. Kann ja auch sein. Zumindest habe ich den schnellsten zweiten Sektor, das macht mich froh. Wollen wir eigentlich noch weiterfahren oder glaubst du es reicht schon für uns? Also ich würde einfach weitergehen. Ja. We Nein, warum fährt er. Nein! Egal, da muss ich jetzt auf beenden gehen. Ich schätze eh, dass wir weiter sind. Ja, also, wenn ich nicht weiter bin und du nicht weiter bist, dann war ich auch nicht. Juhu, 150 EP bekommen. Und wahrscheinlich, wenn ich ausfalle, kriege ich mehr EP als für so eine Runde. Ja. Du bist aber nur eine Runde gefahren, oder? Zwei. Okay. Die zweite war die bessere. Nee, die zweite war bei mir eine halbe Sekunde schneller. Bei mir sieben Zehntel. Ich weiß nicht, eigentlich alles rausgeflogen? Ich hab nicht drauf die geguckt. Verstappen! Verstappen <lacht> <Verstoppen> ist weg! <lacht> oh man, der tut mir leid. Dem wurde ja jetzt schon beim letzten Rennen mehr oder weniger die Chance auf den Sieg zerstört. Oder ne, ist Verstappen nicht... Welcher... Irgendwie, nee. Beide Red Bulls haben im letzten Rennen Doppelpol gehabt. Der ist aber dann am Start weggedreht worden in Spanien, soweit ich weiß. Mhm. So war das irgendwie. So. Alles klar. Das wird jetzt spannend werden, wie viel die zulegen können im zweiten Qualifying. Aber ich kam überraschend gut klar, das ist schon mal super. Und die ersten, die die Strecke erobern, ist ein McLaren Renault, ein Force India und ein Toro Rosso und dann ein Haas. Gefolgt von einem Ferrari und nochmal ein Renault. McLaren Renault. Interessant, also die Ferraris setzen schon mal direkt am Anfang ihre Zeiten. Nicht, dass die es nicht schaffen, sich für Q2 Q3 zu qualifizieren. Ja. Schau ich mal auf die Temperatur. Ah, nochmal ein bisschen wärmer kriegen. So, hier kopf sollte doch die Reifen aufwärmen wie sonst was. Okay, Kops, du hast mich enttäuscht, das war maximal ein Grad. meckers und Backers soll es aber besser hinkriegen. So, wie viel Benzin nehme ich denn diesmal mit? Oh komm Raikön, fahr vorbei. Ein bisschen weniger. Ist doch besser. es auf die schnelle Runde gehen oh, auf den Innenkörper kommen in der letzten Kurve zum Glück kann man Ach, ne, zum Glück darf man leicht neben der Strecke sein Fast, in der hatte die gleiche Idee wie ich jetzt rauszufahren hm. Ich weiß nicht, die Runde fühlt sich bisher nicht so gut an. Irgendwie fehlt mir auch ein bisschen das Gefühl fürs Auto. Das Fast Feedback ist irgendwie ein bisschen sehr schwach. Ich weiß nicht, wieso. Aber zumindest passt die Pace. Oh, das war schöne Mackets und Bis auf der Ausgang, wo ich ein bisschen quer stand. <lacht> Fernando Alonso. Der Schuh war schnell. Was war da? Habe ich gerade 29,3 gelesen? Ne, 29,5. Gut. Das ist machbar für mich. Das ist aber nicht die Zeit von Raikön. 29,0. Derzeit halt 29,0. Ja, aber ich habe jetzt schon 2,3 Zehntel. Weil der Start in die Runde eben scheiße war. bin aber vor Bottas, das ist interessant. Weißt du, was ich hier auch interessant finde, dass man drei Runden mit Fettbenzin, äh, mit Max Benzin und Hotlap fahren kann. Seich schnell runden am Stück. Mm, eng. Hat bei mir vorgeklappt. In Q1. Okay. Ich habe eben eine Runde aussetzen gemacht. Oder eine äh, Recharge-Runde. Zweiter schnellster Sektor. Oh, da komme ich weit raus. Hat mich leider Zeit gekostet. Und dann drehe ich mich. Egal, dann fahre ich jetzt noch eine Runde auch wenn ich kaum ERS mehr habe. Ja, jetzt kommen die wichtigen Stellen hier. Jetzt hat Botter sich verbessert und ist vorbei an mir. Aber eigentlich hätte ich ihn sicherlich geschlagen. Vor mir. Beste Rundenzeit beträgt eine Minute 28,8. Ja, das hätte ich geschlagen, hätte ich eben die Zeit drüber gebracht. Schön. 4,5 und halb Zehntel Verbesserung. Ja 29,5. Ich bin genau vor Paris und hinter Seins. Ist also relativ in Ordnung. 19,5? Ja. Das ist eine gute Zeit für die Softs. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch ja, deine Zeiten sind besser. Ja, ich fahre ja auch Medium. Und du fährst 29.0. 29.0, warte, das möchte ich kurz korrigieren. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was für ein Cheat-Modul hast du rein, dass du mit Mediums hier unter 29 fährst? Oh, ich habe Zeit verloren. Ja, okay, eine 28, 9. <lacht> Wobei, ich muss auch erst sparen. Ich war vor Bottas kurz und dann hat Bottas mich überholt. Auf Mediums. So. Ich habe drei Runden auf Mediums gefahren, das ist denke ich genug. Ah, wie? Fährst du bitte die Strecke, um so viel Zeit rauszuholen? Ich fahre in Sektor 1, äh, Sektor 2 fahre ich 5 bis 6 Hände schneller als du, hat man eben gesehen. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin das 5 bis 6 Hände schneller als du. Ich habe jetzt auch kein großes Setup, ich habe halt wirklich nur mein deutschland Setup genommen und ein bisschen weniger Flügel raufgepackt. Okay, das geht noch mal besser. Die Runde rauf dann. Oh shit. Also ich bin schneller als Hülkenberg auf Soft. Schauen wir mal, wer könnten von hinten hier noch kommen? Ja, Ocon noch würde ich sagen und Peres sind gefährlich. Ich habe die Strecke für mich alleine mit dir und einem Red Bull. Ich weiß, ich bin auf, auf der, in der Rennleitung war schon, ich habe alles aufs Medium gefahren. Ja, das ist krank. Nee, nee, ich habe keinen Bock schon um gegen sich da im Rennen hier zu fahren. Echt ja, ich das schon sehe. Vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen auf die Traktion einstellen. Und ich muss mein Setup umstellen, da stimmt was gewaltig nicht, wenn du so viel Zeit gut machst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das hat jetzt keiner gesehen. Oh nein. Ich kann das qualifieren beenden oder. Das, das, weißt du was gerade das beschissene war? Ich bin aus dem Pausenmenü raus bin gerade, wie der auf einmal ist er gerade ausgefahren, also, also ich konnte gar nicht wirklich weglenken und dann ist er in der Mauer gelandet. Ich bin sogar noch nicht mal schnell in die Mauer, dieses Superschadensystem. Bist du zumindest dann in Q3? Bin... Ja, du hast es geschafft in Q3. Du hätt, ja. Es hätte sogar für Platz 9 gereicht. Ach, das ist so ein Bullshit. Ich bin auf jeden Fall mal kurz weg dann. Ich muss ich ja. wieder für kurz, drei kurz alleine lassen. Ich, ich hätte ich hab eh kurz zwei mal weggemischt. Das heißt, das heißt, ich krieg eh wieder eine Pole, wenn du mich alleine hast. Ja, ciao, da. ciao. <lacht> ciao. So, dann habe ich jetzt <lacht> drei Softreifen, die ich niemals verschwenden könnte. Mhm, mh. Ja komm. und oh, Lucky hat für Medon rausgelassen. Egal ich ändere es jetzt nicht. Fährt sich ganz okay das Setup. Ist ganz gut, wenn man so ein Basis Setup hat, womit man sich ganz wohl fühlt. Das funktioniert dann eigentlich auch immer überall unterschiedlich gut, aber eigentlich immer ganz solide. So. Benzin auf Max auf jeden Fall, weil so viel Benzin brauche ich nicht. Oder zumindest auf Fett kann man fahren. Also kann man mal die Reifen schön aufwärmen. Komm schon Werd schon warm, Reifen Werd doch schön warm So okay, die Soft werden deutlich besser warm als die Mediums. Ich will aber nicht wissen, wie viel Abnutzung ich denn jetzt reinhaue in der Runde. Ein Prozent, vielleicht am Ende zwei Prozent. Naja, ist ja eh nur ein Quali-Reifen, der wird eh nie mehr wieder benutzt. Von daher. So, 90 grad haben sie jetzt alle etwa So und jetzt nach dem misslungenen quali in ähm, Australien und dem Qualifying in spanien wo aber nicht mehr drin war Kann man Hoffentlich noch mal auf den Pool hoffen ich glaube es nicht aber Mal schauen. So. Das war ein sehr, sehr schöner erster Sektor. Aber ich weiß nicht, wieso ich 16. schneller bin. Im zweiten Sektor als die Konkurrenz, was mache ich anders als heißt die Konkurrenz? Weil so gut durch Meckels und Beckels, ich weiß es nicht. Weil hier zum Beispiel muss ich ja vom Gas gehen und alles. Und wo kriege ich sechs Zehntel her? Aber ich denke, es ist einfach hier. So krank, wie krass schnell man hier fahren kann. So, gleich haben wir kein ERS mehr. Das ist eine schöne Runde bisher. Also die hat echt Spaß gemacht, die Runde. Das bislang schnellste Runde gut gemacht. Fahr rein hinter mir. Fahr rein mir. Fahr rein mir. Ihre beste Rundenzeit beträgt eine Minute siebenundzwanzig das ist eng. Ach du Scheiße! Ich trenne eine halbe Zehntel. Alter, mit dem Spaß verderbar. Gehe ich jetzt nochmal? Hm. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach rein und jetzt möchte, gehe dann nochmal auf einen. Letztens, So, und dann werde ich vielleicht auch ein bisschen weniger Benzin mitnehmen. Ich bin schon auf drei. Schade, Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich noch mal. Ich glaube, zwei Zehntel sind es zu vettel wo ich die nochmal holen soll. Oder war es vettel Ja, ja, ist nur, ist es ist nur eine Zehntel und, und dreitausendste. Also doch, die sollte man irgendwo finden. Die Frage ist wo. So, da wird gerade Mercedes reingetragen, auch ein Ferrari. Keine Ahnung welcher. Vermutlich Reichen und Bottas. So. Das war aber eine echt schöne Runde. Eine direkt... Eine erste schöne Runde. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch mehr Zeit rausholen könnte. Wobei... Ja, vielleicht doch Meckets und Beckets. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber. In, der, in den letzten Meckets-Teil. Der könnte vielleicht sogar einiges ausmachen, weil der dann auf die Gerade geht. Und wie viel Beschleunigung ist. Also, ja. Möglich ist es. Neue Reifen sollen auch nochmal was geben. Ähm. Weniger. Ja, wenn ich das Sprit sparen fahre, dann sollte es reichen. Wenn ich das Sprit fahre. Sprit sparend fahre so das wird jetzt echt spannend werden keine okay, S, das passt gib mir mal die Temperaturen durch die sind nämlich das wichtig jetzt habe ich auch eine freie Bahn auf jeden Fall für mich auch noch gleich, wenn ich vermutlich über die Ziellinie komme für die Runde Hoffe ich mal, wäre zumindest ganz toll. Überraschend gut, aber... Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es so gut laufen würde. Aber warum nicht? Wobei, DS sollte ich nicht aufhaben, wenn ich sowas mache. Wenn ich hier Schlangen fahre, dann würde ich das Auto nur noch wahrscheinlicher wegdrehen. Die Autos haben einfach so viel Grip, dass man daran gar nicht mehr denkt. Dass das ja auch instabiler macht. Vor allem, weil man ja heutzutage das DS nur noch in den DS-Zonen benutzen darf und nicht auf der gesamten Strecke. Haha, <lacht> da habe ich meine Reifen schön aufgewärmt, meinen vorderen linken Reifen. Das könnte Reifen gekostet haben. Wobei es immer noch bei 1%, also. Nicht ganz schlimm. Also hier der Teil, den hätte ich besser fahren können eben. Aber ansonsten sehe ich echt kein Verbesserungspotenzial. So, ich habe ja vielleicht für zwei Runden und eine, eine äh, sparsame habe ich Platz. Genauso lang sollte auch mein der mein ERS reichen. Wo oh, habe ich bitte eine Zehntel verloren? Ich wüsste jetzt nicht wo. Keine Ahnung, wo ich die Zeit jetzt verloren gewonnen habe, wie auch immer. Weil die Runde war eigentlich kaum unterschiedlich. Na gut, jetzt habe ich mal hier nicht gebremst. Oh mein Gott. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Das habe ich gut bekommen, aber hat mir keine Zeit gebracht. So, der Teil ist... Ja, da hat es mir gerade versaut. Schade. Aber ich weiß, dass ich es holen kann. Wir haben es gesehen. Oh, Leute. Okay. Dann fahre ich halt eine Aufwärmrunde. Ihr wollt es also so. Aber ich weiß, ich kann euch schlagen. Muss halt jetzt nur äh, vor allem Sprit sparen fahren, damit ich auf jeden Fall voll fahren kann. So. Boah, wie wenig, wie wenig man beschleunigt mit überhaupt keiner Power im Auto gerade freigegeben ist. So, Reifen sind zwar jetzt dafür ein bisschen mehr abgenutzt, aber wir haben gesehen, da ist auf jeden Fall was drin. Die Frage ist halt, wie viel es sein wird. Man merkt auch direkt, wenn man den äh, Elektromotor reinhaut. So, ich wusste aber einfach, dass diese letzte Kurve hier das Problem sein wird. Weil die manchmal echt sehr sehr wenig Grip bietet. sehr sehr hart gepusht aber wir wissen da ist noch was drin das kann man immer noch rausholen und selbst wenn habe ich immer noch eine solide zeit ja schade Keine Ahnung, wo habe ich denn eben so viel mehr Zeit rausgeholt? Ich weiß es nicht. Ärgerlich. Das hätte es nämlich werden können. P4 hat gereicht. Schade. Sehr, sehr schade. Ich hätte es nämlich auf jeden Fall geschafft. Sein, die haben sich das nochmal ordentlich verbessert. Wir haben gesehen, zwei Zehntel waren noch drin so. Ja, und die hätten die hätten gereicht. Raiqen hat mich nochmal geschlagen am Ende. Hm. Schade. Sehr, sehr schade bin wir da Jo, und ich habe Ist gerade zu Ende gegangen ich habe leider es meine weg, dann ich hab, die Aufnahme, muss ich nicht hatten ja ich habe Versehen also meine Pole weggeschmissen da hätte ich nämlich zwei drei Zehntel mehr gehabt und dann hätte es geklappt aber nee, war nix hab mich leider in der letzten in der vorletzten Kurve die, die hat ja total wenig Grip beim Rausbesteuern. da habe ich mich leicht weggedreht ja schade aber ich bin zufrieden Platz 4 Kimi hat mich jetzt nochmal im letzten Umlauf geschlagen. Und ja, wir sehen uns dann beim Rennen. Ciao!